Ja, ich bin hauptberuflich aber ich bin immer ehrenamtlich tätig gewesen und bin noch immer ehrenamtlich tätig. Ich war sieben Jahre in der WAG als Koordinatorin für Bereitschaftsdienste und jetzt arbeite ich bei Behindertenarbeit, das ist eine Plattform, eine Internetplattform, wo... Wir Behinderte mit, mit Behindertenvertreterinnen äh, äh, arbeiten. Und ich könnte meine ehrenamtliche Arbeit nicht ausüben, wenn ich keine Assistenz hätte. Mhm. Ja, und Ihre Assistentin, das ist die Frau Viktoria Berger. Eine eine, eine, eine, eine, eine. eine, meiner vier. eine, eine, eine meiner vier. Ihre vier Assistentinnen? Okay. Frau Berger, Sie sind Assistentin bei der Frau Hosenseidl seit ungefähr drei Monaten, ist das richtig? Ja. Also Was machen Sie außer persönlicher Assistenz? Erzählen uns das einmal ganz kurz. Wie schaut Ihr Leben so rundherum aus? Ja, im Moment bin ich eigentlich hauptberuflich Assistentin. Also mhm. ich bin vor einiger Zeit mit meinem Studium fertig geworden und äh, habe dann irgendwie so nach einer Zwischenlösung gesucht, wird mir gleich jetzt direkt den Sprung ins fixe Berufsleben wagen und würde andere Erfahrungen machen, insbesondere im sozialen Bereich. Ich habe selbst Gesundheitsmanagement studiert und es hatte da irgendwie mit dem Thema doch zu tun, sage ich mal. Aber der soziale Aspekt war doch immer ein bisschen im Hintergrund, vom Studium her. Und bin durch eine Bekannte auf die WAC gestoßen und auch direkt so auf die Anna und ja, Macht mir im Moment sehr viel Spaß. Also Sie wollten sich für keinen Beruf entscheiden, aber haben jetzt eine Vollzeittätigkeit. <lacht> ähm, was unterscheidet das von einem Beruf? Ist das eine Berufung? Oder? Ähm, <lacht> naja, also Vollzeit ist es ja auch nicht wirklich. Also wir sind nicht zu viert, von dem her mhm. bin ich jetzt einen Tag täglich bei der Anna. Okay. Ähm, aber es hat halt schon auch seine Vorteile, man ist ja halt doch noch etwas flexibler, kann sich Sachen besser einteilen und es hat halt noch ein bisschen so diesen Studentenflair, den sind Zeit ah. vom Lebensstil her, sage ich mal. <lacht> und für mich hat es super passt und es macht Spaß und ja. von dem her. Super. Herr Haller, Sie sind eine schon länger Assistent, seit wie lang? Seit zweieinhalb Jahren. Ich habe den Studentenflair aber noch ganz, weil ich studiere nebenbei internationalen Entwicklung. Mhm. Und seit zweieinhalb Jahren bin ich eben bei der WAG als Assistent tätig. Und Sie studieren und arbeiten genau. parallel. Und wie ist es so, wenn man zweieinhalb Jahre lang in so einem Job ist, äh, wird das einmal Fahrt? oder sagt man sich, jetzt muss ich endlich wieder wechseln, weil heutzutage wechselt man doch alle paar Jahre einen Job. Genau. Wie geht es Ihnen da? Ich glaube, das ist wirklich der große Vorteil bei der WAC. Ich habe ähm, verschiedene Kunden und Kundinnen, mit denen ich mich sehr gut verstehe und ein wirklich ähm, sehr abwechslungsreichen Arbeitsalltag. Also das geht von Assistenz am Arbeitsplatz bis Assistenz in der Freizeit, wo wir Inlandskaten gehen, wo wir Skifahren gehen, wo wir ähm, in den Urlaub gemeinsam fahren. Das heißt, da ist auch eine sehr, ähm, ja, ein sehr nahes nice Verhältnis da teilweise, aber auch ein sehr respektvoller Umgang miteinander. Und Fahrt wird wir da eigentlich nicht. Nein, nicht. <lacht> Danke. Frau Hosenseidel. Ähm welche Erfahrungen haben Sie eigentlich jetzt über die Jahre mit so fremdbestimmten Unterstützungsformen? Ich habe früher nur drei Mal in der Woche äh, Heimügel Der Nachteil war, wenn ich äh, für zwei Stunden am Tag, der Nachteil war, wenn, ich, wenn mir was runtergefallen ist, konnte ich das nicht aufheben oder mhm. ich konnte nicht täglich frische, Einkaufsware kaufen, heute ich okay, ich habe es heute vergessen Man kommt die Assistenz, holt mir das, ich kann frisch kochen, ich kann jederzeit aufs Klo gehen, das ist auch sehr wichtig für mich, ich konnte früher, wenn ich auf einer Veranstaltung war, wie auf dieser, nichts trinken, weil ich ja nicht alleine auf die Palette gehen konnte. Und das ist für mich eine große Freiheit. Das ist eine große Freiheit gegenüber früher. Und würden Sie sich noch mehr von dem Ganzen wünschen oder sind Sie mit der Lösung, die Sie jetzt haben, zufrieden? Es gibt, es gibt noch einiges, was ich mir wünschen, Obwohl Wien das Beste persönliche Assistenzgesetz sagt, die die, die hat, für die wir der Bundesminister gesagt hat, am Dienstag, diese wirklich Bedarfsgericht und dass diese fünf Wochen weg wegfällt, weil wir dürfen... Nicht länger als fünf Wochen außerhalb des Bundeslands weil Und dass und, und das, das unabhängig von Einkommen und von Vermögen ist. Hm. <lacht> Frau Berger, äh, was war denn so Ihre Motivation, Sie überhaupt für so einen Job zu bewerben und gerade bei der Frau Hosenseidel zu bewerben? Was, was hat Sie da. Äh, ich frage das einfach, weil es immer heißt, ja, mit Behinderten arbeiten ist es so schwierig und das will ich gar nicht tun, da habe ich Spundus, ich weiß nicht, wie ich damit tun soll, überhaupt, wie ich umgehen soll. Was ist das, was Sie da gereizt hat? Ja, also die Motivation war, eh, wie ich vorhin schon erwähnt habe, dass ich da auch in einem Bereich studiert habe, wo das vielleicht irgendwie angrenzt, aber wir haben da irgendwie nie so wirklich schnuppern können während des Studiums und das hat mich eigentlich immer schon ein bisschen so interessiert, beziehungsweise wollte halt auch mal Einblick haben in das Ganze. Und ähm, ja, ich bin froh, dass ich es gemacht habe, weil man einfach, äh, ich sage mal, als nicht behinderte Person einfach eine komplett andere Perspektive, ich mal, eine andere Welt kennenlernt. Mhm. Sachen, die man halt vorher überhaupt nicht beachtet hat und die man einfach nicht denkt, jede kleine Stufen, die man halt einfach so vorübergeht. Und man wird halt einfach auf andere Sachen aufmerksam und ähm, es ist sicher nicht ganz uneigennützig, weil ich glaube, das lässt sich vielleicht auch in Zukunft für meine zukünftige Karriere oder Berufsleben oder was auch immer positiv mhm. verknüpfen oder diese mhm. Erfahrungen gut mit einbringen und ja. von dem her war das so die Hauptmotivation. Und äh, warum ich mich bei der Anna bewahren habe, ja das waren sage ich mal, eine Reihe von Zufällen, die da irgendwie gut zusammentroffen haben und von dem her, ja, hat es passt. Hat's passt. <lacht> äh, Herr Haller, Sie sind ja schon länger im Job, die Frau Berger ist so jung äh, was empfehlen sie ihr denn? Worauf soll sie schauen? Also ich glaube, die Frau Berger wird das sicher super machen. <lacht> da fragen wir vielleicht die Frau Rosenseidel dazu. Ähm, es ist auch sehr schwierig, allgemeine Tipps zu geben, weil die Assistenz immer zwischen zwei Personen ist, mhm. ähm, wo man sich sehr genau absprechen muss. Das heißt, man kann jetzt keine großen Weisheiten davon sich geben, was man bei jedem Kunden, bei jeder Kundin machen sollte. Das wäre ein Fehler. Ähm, ich glaube, es ist einfach wichtig, mit einer gewissen Offenheit reinzugehen seine eigenen Einstellungen immer wieder zur Disposition zu stellen und ein bisschen reflexiv zu sein, genau. Aber ich glaube, das ist sie. Gut. Welchen Geburtstagswunsch haben Sie für die WAG? Oh, <lacht> <lacht> <lacht> um, du? Nein, um, Ja, ich glaube, ich kann mich dann einschließen von vorher. Also, ich meine, zehn Jahre ist sicher toll, aber jetzt auch noch nicht allzu alt. Also ich hoffe, das geht halt noch weiter so und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man überhaupt mehr an die Öffentlichkeit dringt, auch in dem Bereich, wo nicht behinderte Leute sind, weil ich habe bis vor einem halben Jahr auch nichts gewusst davon und bin sogar in einem Bereich, wo das jetzt nicht so fernab gewesen wäre, dass man irgendwie was weiß davon und ich glaube, man muss da einfach noch ein bisschen mehr ja, Öffentlichkeitsarbeit machen, in jeglichen Sektoren, dass einfach viel mehr Leute darauf aufmerksam werden und ähm, dann hat man vielleicht eine größere Unterstützung und nicht nur in, in der Glanzszene jetzt, sondern ja. dann hat man vielleicht eine Unterstützung für anderen leute die jetzt nicht direkt mhm. was zu tun haben damit. Und das wäre ganz nett, würde ich sagen. Gut. Ja, doch. Ich glaube eines der großen Ziele, die im Gespräch vorher angesprochen worden sind, äh, war die bundeseinheitliche Regelung der Assistenz. Ähm, ich glaube, dass das sehr wichtig ist, auch über das Mann zu sprechen. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man das so schnell wie möglich hinbekommt. Und ein besonders wichtig, weil ich eben auch eine Kundin habe, die blinde Augen hat, wäre mir zum Beispiel, dass man auch diese Formen der Assistenz ausweiten kann, um wirklich allen Personen, die eine Assistenz in Anspruch nehmen wollen und für die das auch sinnvoll ist, diese Assistenz auch zu ermöglichen. Okay. Ja. Danke. Ich denke, wir sind für, für die Asylentennehmerinnen in ETHOM-Bereich erzählen. Zuerst hatten wir nur acht Stunden pro Woche. Dann hatten wir eine Pauschale von 1400 Euro und jetzt haben wir naja, bedarfsgerecht noch nicht. Aber deswegen ist diese Bundeseinheitliche Regelung so sehr wichtig weil äh, der Herr Suster gesagt hat, in Arbeit Aber wenn ich arbeite. Aber man muss nicht mehr eine Arbeit stelle, Wenn ich nicht aus dem Bett kann, wenn ich, nicht auf, wenn ich nicht essen kann, dann kann ich auch nicht arbeiten. Und deswegen ist das so wichtig. Und mhm. ich kann auch ein bisschen sagen, wie wir uns kennengelernt haben, die Frau Berger und ich. Meine erste Assistentin ist, ist als ich von mir müssen verabschieden und, und äh, sie hat mir die Frau Berger vermittelt, ja, so war das. So war das. Äh, ja. Geburtstagswunsch an die WAG? Naja, ja, an die WAG, was soll ich da sagen, dass es weitergeht. Es soll weitergehen, ja. gut. Ja. Danke. Ganz einfach, danke. Herzlichen Dank. Dankeschön.